So, die Kamera läuft. Ja, Hallöchen, da sind wir schon wieder. Ja. Diesmal haben Dominik und Klaus einen Gast. Ja, das ist der Dieter. Hallo, freue mich, dass ich bei euch sein darf. Herzlichen ja, Dank. Danke, Willkommen. gerne. Ja. Dankeschön. So. Und wir wollen heute über den Film Freier Fall reden. Den ihr bestimmt alle gesehen habt. Den ihr bestimmt alle gesehen habt. Nein, ihr habt ihn bestimmt nicht gesehen. Ihr wollt ihn sehen und äh, guckt euch das Video an, damit ihr wisst, ja. äh, ob der Film cool ist oder blöd. Und wir können sagen, er ist cool im Großen und Ganzen. Also, es geht um zwei Jungs, ähm, äh, die beide Polizisten sind. Der eine ist äh, von, von, von vornherein schwul, der andere hat Frau und kleines Kind. Und die beiden verlieben sich. Und ähm, ja, das ist die Geschichte. Das ist ziemlich, ziemlich heftig. Ist, äh, die beiden Schauspieler, die das spielen, Hanno Kofler und Max Riemelt, äh, sind beide hervorragend. Und ähm, machen das sehr schön. Und Absolut. Fandest du auch, nicht? Also wir haben uns das hier angesehen, diese DVD. Äh, ich muss auch sagen, ich bin begeistert, hervorragend. Aber für mich äh, war es ein ganz besonderer Film, weil ich... So eine Situation 1991 selbst erlebt habe, mhm. ich diese Geschichte unter anderen Umständen, anderes Berufsfeld, ich kann es bestätigen, das ist also nicht etwas erfunden das ist das wahre Leben und das muss ich sagen, ist dem Filmemacher Stefan Lacant der die Regie geführt hat, muss ich sagen, Hochachtung, ich ziehe meinen Hut vor ihm, er hat das ganz toll gebracht. Ich weiß, ich soll nichts vorlesen, aber ich werde einen Satz sagen, so sexy, steht es ja auch drauf, gab es noch nie zwei Männer so intim und sexy zu sehen im deutschen Kino wie diese beiden. Und das kann man wirklich bestätigen, sehr erotisch, sehr natürlich, nichts übertrieben, Absolut authentisch. Es hat mich sehr bewegt, dieser Film, muss ich sagen. Und ich muss meinen beiden Freunden auch zustimmen. Bitte unbedingt ansehen. Auch viele heterosexuelle Zuschauer, die ganz bewusst sich das von uns ansehen, das weiß ich. Denen kann ich das nur empfehlen, sich so etwas anzusehen. Das stimmt. Was jetzt, um nochmal Kritik zu ja. üben an dem Film, was <lacht> mir aufgefallen ja. ist. Ja ist, dass die Dame, diese Frau von dem äh, Katharina Schöttler, ne? Spielt sie, genau. Die spielt so scheiße, muss ich echt sagen. Und wenn die redet, die redet so... So ganz leise, man versteht gar nichts. Wir hatten den Film schon echt mhm. laut und man hat die Frau trotzdem so gut wie nie verstanden. Aha. Aber vielleicht ist es ja auch wirklich einfach ein stilistisches Mittel des Regisseurs, das so zu machen, um zu verdeutlichen, dass in der Beziehung von dem Mann und mit der, der Frau irgendwas schief läuft und er sie einfach nicht versteht. Das könnte man natürlich auch so sehen. <lacht> aber ich weiß es nicht. Da, da könnte was dran sein. Ich persönlich sehe es anders. Ich finde Frau Schüttler eine tolle Schauspielerin. Das macht sie auch schon ganz gut. Ich denke auch, dass das vom Regisseur so gewollt ist, dass sie so ja. leise spricht. Sie spielt ja überhaupt, sie spielt sehr jetzt zurückgenommen. Sie merkt schon, dass ihr Mann sich innerlich abwendet von ihr, dass da was anderes passiert. Und ähm, das kommt schon sehr gut rüber, äh, dieses Dreiergespinst, finde ich schon. Ähm, es gibt ja auch nicht wirklich ein Happy End, das heißt, ähm, ich will es jetzt nicht verraten, weil mhm. diejenigen das noch, noch mhm. sehen wollen. Ja. Ähm, äh, aber trotzdem ist es ein optimistischer Ausgang des Films, ist, den gibt es trotzdem. Ich, ich habe eine Kritik anzubringen, die ist vielleicht nur Pillepalle und banal, aber äh, weil du sagst, das nackte Leben spielt sich so ja. ab, das mag ja. sein. Ja. Ähm, die beiden joggen immer zusammen im Wald und dann kommt es zu einer Szene, es regnet auch noch sogar, wo dann also alles herausbricht und... Ähm, Sie also im Regen am Auto stehen, also auch einen Fick haben. Und da ist meines Erachtens auch kein Gummi im Spiel. Also, das geht sehr schnell. Ja, das ist natürlich scheiße. Und das finde ich nicht Gib in ich Ordnung. Recht, ja. Das ist mir aufgefallen. Ja, ja. ja ähm, das hat man da vielleicht nicht gerade zur Hand. Das mag sein, aber dann macht man es halt nicht. Da bin ich ein bisschen spießig. Also, das. Ne? Vorbewegung. Ja. Das ist völlig richtig. Was ja, also, du das sagst. ist mir schon aufgefallen. Vorbewegung. Dann ja. später, als ja. sie dann zu Hause in im Bett dann mhm. ist was anderes. Ne? Mhm. So, mhm. denn. Aber diese eine Szene da im Wald, wo sie im Auto stehen und der eine fickt ja. den anderen, das geht dermaßen schnell, da ist garantiert kein Gummi dabei und das hat mich ein bisschen gestört. Also eine zweite Sache, die mich persönlich auch gestört hat, äh, dort wird ja so angedeutet, das rauchen, werdet ihr auch sehen in der Szene, ist auch nicht ganz so die Vorbewirkung aber ist natürlich realistisch. Das ist unsere Welt. Ich äh, stimme dem Dominik zu. Ich bin, und daraus mache ich kein Geheimnis, kein Fan von Katharina Schüttler. Ich persönlich, wenn ich den Film gemacht hätte, dann hätte ich diese äh, Rolle anders besetzt, muss ich dazu sagen. Okay. Äh, ist aber meine persönliche Meinung. Äh, ich möchte an die Filmemacher, ich bin davon überzeugt, die sich das auch ansehen werden, was wir hier drei äh, besprechen, ich möchte euch doch darum bitten, äh, diese Geschichte weiterzumachen. Genau, ja, ich, ich, wir verlangen, wir, wir verraten nicht wie es ausgeht. Ich war ja traurig. Äh, muss ich sagen? Ich bin ein sehr sehr, sehr sensibler Mensch. Ich möchte bitte mhm. schreibt ein weiteres Buch, macht <lacht> es weiter, bitte, bitte, macht es weiter. Es ist wirklich wichtig, wie es weitergeht. Äh, ich möchte noch mal etwas persönliches sagen. Also freier Fall 2. Mhm. Freier Flieger genau. 2, genau gut hier kommt der Journalist durch ja. Ja. Man, könnte auch, man könnte es auch nennen dann freier Fluch oder so ja, oder ist so schön. ist auch gut wir ja. wir selber wir so. drehen ihn selbst was du noch sagen ich möchte etwas sagen jetzt in den letzten Tagen auch mit dem Fußballprofi der sich geoutet hat sich ja, ich sage euch meine persönliche Meinung dazu mhm. ich persönlich bin kein Freund vom Outen. sage ich euch ganz ehrlich. Ich denke, es ist Privatsache, wie jeder lebt. Jeder soll nach seiner Fasson leben. Ich hatte mal das große Glück, äh, bei der Ender Show Gast zu sein, als äh, der Job dort zu Gast war, vor ein paar Jahren hier im Studio Hamburg. Und der sagte zu mir nach der Sendung, es ist doch wichtig, es ist wichtig, geliebt zu werden und lieben zu können. Es ist doch egal, welches Geschlecht Männer beibehalten. Man muss doch in der Lage sein, einen Menschen zu lieben. Und man kann doch dem Menschen nicht vorschreiben, du hast nur Frauen zu lieben. Ja. Man, das ist das geht Sache. jetzt aber zu weit. Okay. Wir wollten über einen Film reden. Okay. Aber ich, ich finde es das gut, dass du es angesprochen ja. hast, ja. weil ähm, ich, find, ich bin eigentlich also auch deiner Meinung. Trotzdem hm. finde ich dieses Outing von Herrn Hinsberger sehr gut. Ja, ich auch. weil Er, ja. er hat es gemacht als, als Fußballer. Ja. Und das ist immer noch ein Tabu und bei gutig. uns. Hm. Ich ja. finde es immer noch schade, dass man überhaupt das machen muss, ja. dass man das zum Thema machen muss, ja, genau. weil es eigentlich die genau. Wahlsache ist, das stimmt, genau. ich gut. Ja, aber ähm, ich hoffe, dass er damit ein Tor aufgestoßen hat dass auch aktive Fußballer, er ist ja keiner mehr, Super. das machen können, wenn sie denn den Mut dazu haben. Und man braucht immer noch Mut dazu, wohlgemerkt, ja. gemerkt, das ist auch scheiße. Leider, ja. Ähm, ja. Aber ähm, ich finde es wichtig und gut, der hat ein Riesentor aufgemacht. Das merkt man an der, an der, an der, an der, an der Reaktion Absolut. der Medien auch, die ja durchweg, also fast durchweg positiv Absolut. ist. Also gut, ähm, er hat das gemacht, Respekt. Ja. Und jetzt, was jetzt kommen muss, ist einfach der Schritt, es muss normal sein, es muss einfach kein Thema mehr sein. Genau, die Gesellschaft Perfekt. muss sich einfach verändern und das ja. akzeptieren und so. damit leben einfach ja, und es das als normal anerkennen. Genau, und dass man nicht mehr fragt, was bist du eigentlich, magst du Männer, du magst du Weiblein, ja. das spielt eigentlich keine Rolle. Und was er eben gezeigt hat, ist dieses Klischee, was bei vielen noch im Kopf ist, Schwul gleich Weichei oder bringt nichts kann nix. Hallo, er hat das Gegenteil bewiesen. Ja, Er gilt mhm. als sehr aggressiver, starker Spieler. Genau. Äh, genau. Und er ist tr trotzdem schwul. Genau. Ja. ja. Also viel Spaß beim Danke. Film gucken. Und ja. bis ciao, ciao, bis hm. bald. Tschüss. Tschüss.